Hallo miteinander, ich bin Maja von lucify.ch. Heute Abend bin ich im Comedy House in Zürich. Da reden wir über ein sehr spannendes Stück, I'm Walking on Sunshine. Das ist eine Produktion von Maxim Theater und ich habe mit mir Jasmin Hoch, die Regisseurin von diesem Stück. Mhm. Könntest du äh, für Anfang kurz äh, für unser Publikum dich vorstellen? Ich bin einerseits äh, Dozentin für Film und Theater und äh, ich schreibe Drehbücher und habe jetzt die letzten Jahre immer einmal im Jahr mit den äh, SpielerInnen des äh, Maxim Theaters ein Stück entwickelt, das heißt über Improvisation. Es gab immer ein Thema und über dieses Thema haben wir gearbeitet und die Spielerinnen haben aus, ihrer, aus ihrem Erfahrungsschatz erzählt, aber auch recherchiert und so sind dann schlussendlich immer die Stücke, das heißt die Produktionen, entstanden.